Und hier ist er wieder, der Flo. Der erklärt euch jetzt, wie das Aufnahmegerät funktioniert. Ähm, und hätte ich ein bisschen mitgedacht, dann hätte ich vorher schon die Kamera für euch ein bisschen nach unten gedreht. Aber gut, geht ja auch so ganz schnell. Ich switche rum auf die andere Kamera, damit man den schönen Kasten hier sieht. Das ist der Cerebo Live Shell X. Ich mache ihn mal ganz kurz aus. Ähm, weil ich euch direkt was zeigen möchte, was der so macht oder was er nicht macht. Das dachte ich eigentlich, ich bin total klug, weil ich das Notebook schon auf dem Schoß habe. Ähm, so früh gefreut. Ich schalte mal hinter mir die Lampe aus. So. Wie man sieht, ein grünes Licht. Ähm, und wenn ich auf der Rückseite komme ich da dran. Ich glaub, da komme ich nicht dran. Hätte ich mal ausbauen sollen. Ähm, schauen wir mal, schauen wir mal. Wir sind ja flexibel, dank Funkmikrofon. Das muss das Kabel hier sein. Und wie ihr gesehen habt, ähm, da ist gerade der Strom ausgegangen. Was jetzt noch viel cooler ist. Ich schalte den Kasten wieder ein. Und der geht trotzdem an. Das liegt daran, da ist ein Akku verbaut, der insgesamt acht Stunden aushalten soll. Ähm, hier oben wäre theoretisch zu sehen das Batteriesymbol. Jetzt schauen wir mal, ob man das ein bisschen besser einfangen kann. Genau. Und verbunden hier direkt mit einer Fritzbox. Ähm, zeigt, das macht er eben. Muss ich auch ganz kurz zeigen indem ich hier rüber switche ähm, über einen USB-Dongle. Der wird mitgeliefert ähm, und der baut eben die Verbindung zum WLAN-Netz auf. So, ähm, zur Einstellung. Die ist tatsächlich ein bisschen äh, fricklig. Es gibt verschiedene Optionen. Die eine Option ist ein, ein Webinterface, nur wenn man noch keine IP-Adresse hat von dem Gerät, dann ist es immer ein bisschen schwierig. Ähm, hier sind an den Seiten vier Knöpfe für die Bedienung und oben drei Knöpfe für die Auswahl von, von den Voreinstellungen. Was dieses Gerät kann, es kann drei Streams auf einmal raussenden. Ähm, beziehungsweise ähm, kann es Streams raussenden und es hätte auf der Seite auch noch einen MicroSD-Karten-Slot, äh, mit dem auch aufgezeichnet werden kann. Das heißt, man kann einen von denen auch zur Aufzeichnung für, den, für die micro sd karte verwenden. Ähm, er zeigt hier schon direkt an, dass das Eingangssignal 1080i ist also eben das was oben von von dem live tag kommt ähm, und zeigt an was eben für die äh, für das ausgabesignal eingestellt ist mhm. sprich das was ich eigentlich verbinde ist äh, also benutze ist momentan der port 1 äh, also die presets 1 ähm, und die sind eingestellt für für facebook momentan mhm. ähm, die Knöpfe sind so angelegt, dass man quasi hier oben einen Power-Button hat, ein äh, Standardmenü Standardmenü die Verbindung zum, zum Netz herstellen kann, die Einstellungen und dann nochmal äh, für den Player, also genau, dass man die, die, die Bildschirme durchgehen kann, also die verschiedenen Ansichten, die man eben zur Verfügung hat. So, gehen wir mal in die Einstellungen, was man eben definieren kann einmal sind die video streams 4 stück an der zahl die audio streams audio mixer und ein screen -Saver. interessant habe ich noch gar nicht gesehen gehabt so was ich aber eigentlich machen wollte war dass ich mir die netzwerkeinstellungen anschaue die man aber anscheinend nicht sehen kann, weil ich schon verbunden bin. Gut, dann stoppen wir doch mal. Ah, also nicht die Einstellung fürs, fürs Netzwerk, sondern für äh, zum Starten des Streamings. Ähm, gut, also, schön gedacht. Durchführung war Mist. Sprich, ich schalte das Gerät nochmal aus. Power off. Sonst es wahrscheinlich jetzt auch gereicht, wenn ich da auf offline gedrückt hätte. Und was ich jetzt einfach mal mache, ist, dass ich oben den, ähm, den WLAN-Dongle ausstecke, weil dann hat er keine Verbindung zum Netzwerk. Schalten wir das Gerät wieder ein. Und wenn es denn dann wieder hochgefahren ist, Genau, sagt das schon. Er möchte eben Wi-Fi, Dongle, Ethernet verbinden, wird aber nichts bekommen. Und wenn ich jetzt in die Einstellungen reingehe, dann habe ich auch direkt Network und die Wi-Fi-MAC-Adresse. Sprich, ah, eine Sprache gibt es auch. Könnte man ja theoretisch mal auf Deutsch umstellen, aber nee. So, und was man hier eben machen kann, ist, dass man dann die Einstellungen für Ethernet und, und Wi-Fi ändert. Ähm, der unterste Punkt, das sieht man jetzt ganz schlecht, das sieht man, wenn ich ans scrolle, ist die SSID vom Netzwerk. Man kann das Passwort verändern, äh, den Cypher-Typ, Adresstyp. Und wenn man reingeht, dann sieht man jedes Mal, ähm, was es ist. Sprich mit den Einstellungen, die man von der Location bekommt. Ähm, kann man dann auch, auch eben wissen, was man auswählen muss. Ähm, Address-Type ist eigentlich nur DHCP. Da wird man glaube ich auch im geringsten Fall dann eine, eine manuelle Adresse eingeben. Und man kann auch sagen, was eben die Priorität hat. In dem Fall ist es die wi fi einstellung 1. Und in manchen Fällen ist es tatsächlich so, dass das Bestätigen von den Einstellungen einfach nur durch das Verlassen des Menüs ist. Ähm, also es gibt keinen, keinen richtigen Bestätigen-Button. Ist quasi ähnlich wie bei macOS. So, ich wähle wieder hier den, ähm, den Kanal 1 quasi aus, also die Presets 1. Und ähm, theoretisch, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. wie man ihn dazu bewegt, dass er sich mit dem Internet verbindet. Hm. Ja, vermutlich dann doch wieder, aber ja, wir können mal extra trackord machen. Genau, Jetzt sucht er nach dem Netzwerk, weil er den Dongle wieder gefunden hat. Und verbindet sich mit der Fritzbox. Und synchronisiert sich mit dem Dashboard. Und das Dashboard ist tatsächlich das Spannendere daran. Ähm, genau, hier kann ich jetzt wieder mit der 1, also Preset 1 auswählen. Und wenn ich dann Podcast starten will, könnte ich hier sagen Start. Dann würde er versuchen, die Gegenstelle zu finden, was er jetzt nicht kann. Weil ähm, bei Facebook nicht die richtigen Daten bereitgestellt werden und zwar liegt das aber nur daran dass ähm, dass mein konto momentan ähm, momentan so, ich mache wieder ein bisschen licht dass mein konto momentan äh, so eingestellt ist dass ich jedes mal beim verbinden eine neue id bekomme so Jetzt gucken wir uns mal das Dashboard an. ist tatsächlich ein bisschen schade, weil ähm, der Kasten quasi eine Internetverbindung braucht, äh, um konfiguriert zu werden. Sprich, das, was ich jetzt machen möchte, ähm, ist, dass ich überblende auf mein Presenter-Device. Ich drücke hier noch F11, damit ich den Fullscreen habe. Und blende einmal über. Da kann ich dann auch... Oh, schaut doch furchtbar aus. Lass mal lieber aus. Also, ich habe hier Live Shell Cerebo. Die Adresse ist ähm, unten im, in der Beschreibung mit drin. Und ich habe da jetzt mal meine Adresse eingegeben, damit ich ähm, nachdem ich auch das Passwort vergessen habe, natürlich in der Lage bin, das wieder zurückzusetzen. So, das habe ich vorhin getan. Und dementsprechend kann ich mich jetzt mit dem Dashboard verbinden. Das schaut ungefähr so aus. So, und hier habe ich eben diese drei verschiedenen Presets, die ich habe. Das Preset 1, also das hier ist 0, 1, 2 und das hier ist, wie gesagt, der Stream für Facebook. Und das, was man machen kann, ist, dass man den konfiguriert. Und vorgegeben ist eben schon diese Adresse, und was man bekommt, wenn man bei Facebook ähm, einen Stream starten möchte, ist dieser Stream Key. Und den muss man dann jedes Mal quasi neu ähm, generieren. So, und zwar, wenn ich hier auf Live Video gehe, dann erlaube ich nicht, dass eben die interne Kamera verwendet wird, sondern sage Connect und habe hier dann einen Stream Key. Und was man eben machen kann, ist bei dem Event wahrscheinlich günstiger, dass man sagt, hier ich möchte einen beständigen Key haben, damit man, falls die Verbindung verloren geht, nicht nochmal auf die Seite gehen muss, um sich einen neuen zu generieren. So, ich muss leider zwischendrin was, was trinken, weil mir der Hals nach den vielen Reden schon kratzt. So, das heißt aber wenn ich jetzt, ähm, jetzt machen wir da oben mal ein paar Tabs zu, damit ich ähm, besser springen kann. So, das heißt ich gehe hier auf Edit, habe hier oben den Link, der sich nicht geändert hat, aber den Stream Key. Da kopiere ich den rein, der gerade auf der Facebook-Seite stand. Und der wird eben beim nächsten Mal verwendet, wenn ich, wenn ich mich verbinden möchte. Ähm und was ich machen kann, ist, dass ich eben Settings anpasse. Das heißt, ähm eine Option ist eben, dass man Custom Settings nimmt und nicht die Voreingestellten. Und kann dann sagen, dass man die Qualität nochmal beeinflussen will. Also eine von 30 hatte ich vorhin mal testweise. Ähm In den Locations draußen wird es eher sein, dass man wahrscheinlich irgendwo zwischen 15 und 25 sich bewegen sollte. Ähm, darüber hinaus ähm, muss man schauen, dass natürlich Audio eingeschalten ist. Das Signal sollte eigentlich über den HDMI-Eingang kommen. Ähm, und ja, man kann überlegen, ob man H265 nimmt als, als Codec. Ähm, das ist quasi Hardware-Codierung oder H264. Ähm, hat jetzt bei mir, bei meinen Tests hier nicht so viel Unterschied gemacht. Ähm, und ja und was ich gesehen habe, speziell bei Facebook, ähm, ich habe probiert mit 1080p ähm, zu streamen. Äh, gibt das Signal auch so raus tatsächlich, aber ähm, es wird von, von Facebook doch wieder auf 27 runtergerechnet. Das heißt, man kann sich die Einstellung bei Facebook zumindest sparen. Ob es bei YouTube oder einem eigenen Server eben auch so ist, muss man dann noch ausprobieren. Gut, ähm, sprich, ich habe jetzt, ähm, hab jetzt hier die Einstellungen gemacht und jetzt kann man hier nochmal rüberschauen. Und wie man sieht, das Bild ist auch schon, schon tatsächlich vorhanden. Also ist das, was, was ähm, ich gerade offen hatte. Und jetzt kommt eben der zeitliche Versatz, den man beim Livestreaming natürlich hat. Sprich, das Signal wird ähm, über meinen Provider zu Facebook geschickt. Und ähm, ja, da sieht man gerade eben, wie ich jetzt umgeschalten habe. und hier dann wieder die inception habe bild im bild ähm, sprich ich wechsle wieder rüber noch nicht genug fenster geschlossen genau und kann hier eben noch mal einstellungen ändern ähm, oder auch in den text eben noch reinsetzen oder auch hier ein wasserzeichen mit einfügen dass eben während dem kompletten streaming ähm, eine, eine nachricht mitgegeben wird zum beispiel ähm, wäre eine option live ist es schöner und dann muss man auswählen wie groß das ganze sein soll sagen wir mal mittel und ich hätte das gerne unten mittig zentriert dann generiert er hier eine vorschau und wenn ich sage insert und auf den livestream von von facebook gehe, dann sieht man hier eben schon ähm, wie der text gerade geschrieben wird wie ich die größe auswähle die position und auf insert klicke so, ähm, genau, mit Safe wird das dann auch eben veröffentlicht. Sprich, hier sieht man jetzt, live ist es schöner, also durch die Einblendung, die ich gemacht habe. Und die Sache ist die, live geht es tatsächlich erst, wenn man einen Text eingibt. Also sage irgendwas, ein Test. Das ist inzwischen schon der dritte, den ich heute hatte. Und wenn ich hier auf den Go Live-Button drücke, dann wird das Video auch live geschalten. Genau. Ähm. Dafür gibt es eben dann noch andere Möglichkeiten, also beziehungsweise fangen wir mal noch anders an. Ähm, die Videoqualität mit den, mit den zwei Mbit, die jetzt eingestellt sind. Insgesamt kann das Gerät, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, 100 Mbit ähm, streamen. Sprich, wenn ich jetzt hier zwei Mbit habe, äh, nehme noch einen Broadcast und sage, dass der, schauen wir mal, er muss hier auf die Einstellungen gehen. Sagt dann zum Beispiel, ich möchte ähm, <lacht> YouTube haben. Ah, schön, dann muss ich mich erstmal Google anmelden. Das will ich jetzt aber nicht. Dann suchen wir mal was anderes raus, was vielleicht keine Anmeldedaten braucht. Ja, oder ich nehme einfach noch einen Facebook-Livestream. Zum Beispiel, wenn ich, ähm, könnte ich jetzt das Ganze auch noch auf der Drupal-EV-Seite streamen. Aber so komme ich natürlich auch erstmal nicht an die Settings ran. Ah, aber wie gesagt, also ich kann hier maximal, also auf einen Maximalwert gehen, der anscheinend 20 Mbit beträgt und, ähm, und das ganze Gerät. Und stimmt das aber nicht, dass das ganze Gerät 100 Mbit kann. Wenn es 20 sind, dann wären quasi die 20, könnte man dann, dann teilen. Was ich jetzt bisher gesehen habe im, im Mittel ist eben die verwendete Bitrate. Ähm, ist eigentlich maximal um die 4 MBit rum. Äh, das heißt aber auch schon, dass, äh, dass man mindestens eine 6 MBit Upload-Leitung haben sollte. Ähm, das ist ein bisschen, ja, ein bisschen viel. Das wird man auf einem Live-Event nicht haben. Äh, beim Drupal Camp Essen war grundsätzlich die Leitung nicht schlecht. Aber Livestreaming war nur möglich, als ich es über mein Handy gemacht habe. Also als ich quasi äh, mein... Ein Access Point, ähm, also den Hotspot von meinem Handy aktiviert habe und dann eben, eben darüber gestreamt habe. Ähm, was eben auch geht, schauen wir mal, muss eigentlich auch einstellbar sein, eventuell auch nur wenn die Karte eingelegt ist, dass man eben direkt ähm, äh, genau hier Recording dass man eben direkt auf dem Ding aufnimmt, auf einer Micro sd karte und auswählen kann als was, MPEG oder, oder MP4. Und dafür natürlich dann auch ähm, die Einstellung machen kann. Sprich, ich habe jetzt quasi den, die Presets 2 so de definiert, dass ähm, das auf der SD-Karte aufgenommen werden würde und das Ganze mit 10 Mbit. Und, ähm ach ja, als Codec, kommen. wollen wir nicht knausern. So, und die Sache ist jetzt aber die, ähm, diese Einstellungen werden auf der Webseite gemacht. Die werden auch, auch tatsächlich direkt mit dem Gerät synchronisiert, aber natürlich nur, wenn das Gerät auch im Internet ist. Ähm, sprich, wenn ich mit dem ähm, mit dem Aufnahmegerät hier nicht mit dem Internet verbunden bin, dann bekommt es natürlich auch die Einstellungen nicht. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel rübergehe, auf, die, auf den Zweier, dann müsste der eben definiert sein als, als Aufnahmegerät. Schauen wir mal, Start. Der sollte dann höchstens meckern, dass keine SD-Karte eingelegt ist. Aber blinkt nur. Ja. Genau. Ähm... Ja, so ist das, aber man sieht die 10 Mbit, die ich gerade eingestellt habe, an dieser Stelle hier, Custom, genau, also hier 10 Mbit, wenn ich jetzt noch weiter hochgehe, gehen wir mal auf 15 Mbit, und wenn ich jetzt wieder rüber switche, dann sieht man eben, hier ein 15 Mbit mit 720 das heißt, ich kann hier natürlich auch noch sagen, nee, Aufnahme soll Full HD sein. Logischerweise. Und dann springt er auch hoch, hoch, 15 Mbit mit 1080. Genau. Aber wie gesagt, momentan ist keine MicroSD-Karte eingelegt. Das Aufnahmegerät ist auch nur in einem Set momentan verfügbar. Ähm, ob es noch, noch ähm, mehrere davon geben wird, ist momentan fraglich. Man könnte coole Sachen damit machen, ist natürlich aber auch eine, eine Preisfrage. Äh, eine Option wäre, dass man ähm, an dem Kasten direkt eine Kamera anschließt. Ähm, so, das ist das richtige Device. Ähm, es wäre möglich, dass man zum Beispiel diese Kamera anschließt, mit, ähm, also verbindend mit diesem Livestreamer, dass man in der location rumläuft und bilder macht und man eine zentrale Videogruppe ähm, ähm, hat die einfach zum beispiel alle räume sich ähm, sich anzeigen lassen sprich ähm, was ich schon erzählt habe hier ist ein aux ausgang drin und wenn man das alles zusammenbringen würde in einen kontrollraum da auch noch mal so ein set hat äh, jemanden mit einer kamera rumlaufen hat der das dann über äh, die wlan verbindung auch in diesen kontrollraum äh, schickt Vielleicht sogar noch ein, noch ein Funkmikro dran hat, dass man Interviews machen kann, dann könnte man quasi auch Live-Berichterstattung machen. Das ist eine ganz coole Geschichte. Ähm, Einsatzmöglichkeiten gibt es wie Sandermeer. mehr. Ähm, man muss halt einfach nur wissen, ob es lohnt und, und wie groß der Event ist und wie, ähm, ja, wie groß der, der Werbeeffekt dann tatsächlich wäre, wenn man sowas macht. Ähm, genau. Ja. Ich denke, die, die, ähm, die groben Dinge sind erklärt, alles was weiter in die Tiefe geht, ist tatsächlich ausprobieren und, und einstellen, äh, die Login-Daten werden mit dem Gerät mitgegeben, damit man quasi vor Ort dann auch, auch editieren kann, beziehungsweise die Person, die das Set vorbereitet, ähm, wird sich dem annehmen und man muss dann später einfach nur ähm, quasi mit dem Netzwerk verbinden und den ja, Stream starten. Meine Empfehlung grundsätzlich, verwendet nicht das WLAN, ähm, egal wie, ähm, ja, auf, selbst wenn ihr ein eigenes äh, Netz habt für, äh, nur für euer Livestreaming. Das Problem ist nämlich, diese ähm, WLAN-Verbindung wird in der Regel, dadurch, dass natürlich auch viele andere Geräte noch da sind, so runtergebrochen, dass einfach die upload nicht mehr reicht, um ein anständiges Stream zu machen. Ähm, man liest auch tatsächlich überall wenn möglich, Netzwerkkabel einstecken. Genau. Ja, das war es eigentlich soweit von, von dem Cerebo Live Shell X. Ähm, wie gesagt, man geht mit HDMI hinten rein und ähm, entweder per LAN im Optimalfall oder per per WLAN raus und ja, kann damit die Massen bedienen. So ist es. Ähm, gut ich würde sagen reicht auch schon wieder wieder fast 25 minuten und ähm, ja mal gucken das nächste müsste sein einmal alles zusammen aufbauen und in aktion bringen ich wünsche was